wie es enden wird. Tante ist auch dabei. Hier kommt das Video. Wir Ober oh, mir glaube ich. Ich höre sie da irgendwo wie mir, ja. Irgendwo, da irgendwo. Him. Ja. Ab den zweiten Bar! Barb, sehr stark. wen That's fine. Okay. Okay. <laughs> Ja, irgendwo eine Kiste, aber sie ist nicht da. War ah, da drinnen. Hast so, du sie? Ja. Wir müssen wieder da in diese Farm. Jemand da mit dem? Fragezeichen ist ja, warte kurz, wo bist du? Nicht, War da jemand? Warst du das? Reich, wir gehen wieder in diesen Atomkraftwerk. Wieder unwenig Materialien. Nimm sie, nimm sie. Wo du markiert. Ja, ich lade aber da. Schau schon wieder! Das ist ein Blödsinn, wirklich ein Blödsinn ist das! Kann es ja nicht sein. Hast du AR? Grüne? Die? Ja, ich brauche die ja, ja, ja. Die ist gut. Ich hab nur Grau. Ich muss doch ein bisschen warten. Wahrscheinlich hätte ich das genommen. Perfekt. Da. Ist das da drinnen oder was? Okay. Oh, markiert er die Waffe nicht? Da. Snapper, sehr stark. Ich habe ein Medikit groß für uns. Ich ja, auch eines. Sehr gut. Sechs Minischilde habe ich für uns. Sehr stark. Also ich habe eben vier Pumpgun, Medikit, Sniper und dann die Scar Farmers. Sehr stark. Oh, wo Hab ich nur einen Schuss, ein Da oh, nee. <lacht> liegt geht mehr vor, oder? Was ist das Ein <lacht> P. Dein blauer Ding. Sehr stark. Ja, Raketenwerfer, okay, uh. Soll ich jetzt nehmen oder du oder nicht? Hab ich schon. Sehr stark. Uuhh, da! Gönn dir, gönn dir, nimm dir, nimm dir. Statt was soll ich Farmers? Sollt Sniper oder seit M4? Statt Farmers, Ah, statt M4. Farmers ist noch ein bisschen für ferne, Buddy. Okay, passt. Ich will dich nicht anhören, aber ich brauch Holz. Ich hab auch jetzt noch 63. Uff, noch schlimmer. Warst du schon da? Nein. Puh, wir müssen dann dort hier. Wenn, wenn nur noch eine Minute steht, dann gehen wir. Ich hab blauen. Pau, das ist auch. Wir gehen. Ich hab 50 50er-Trank, 50er 50er-Trank. Ja, nimm richtig. den. Scheiße. Ich kann nicht mitnehmen, ich bin voll. Oha, bis ich dorthin komme, geh mal. Ja, beeil dich, nimm den. Oder scheiß drauf jetzt. Okay. Ja, das wirklich, das es. Das ist jetzt ein bisschen. Raketenwerfer Muni? Nein. Gar nichts. Kann ja gar nichts sein. Komm da, ich baue da auf. Ah, ich muss mach's. wieder zurückgehen. Egal. Irgendwo. Ich schon, wir sind aber... Wir sind schon gut. Du bist sicher weiter als ich. Sonne kommt. Genau. Kommst du da auch, ich bin oder nicht? Du bist auf der anderen Seite. Ich bin eh da. Aber du gehst bist, bist rechts entlang. Ich bin da links. Herzlich ich hab dein Boot gefunden. Ich komm zu ich dir. Nein, ich komm zu dir. Ich Okay, okay, okay. okay, okay. okay, okay. Oh, warte, ah warte, ich muss ich so richtig abholen. War ah, ja komplett woanders. Ich muss ich da auch nicht machen. Das sind welche. Okay, okay. Warten jetzt mal die Zone ab. Okay, wir müssen da runter. Wir gehen. Ich bin unter dir. Dort hinkommen. Da bin ich eh. Geh ich pass, chill. Ja, dort war ich ja. Schau, was bin ich gegangen. Komm mit, wohin gehst du? Da. Wir gehen da von unten, weil die kommen wahrscheinlich von links. auf die Kiste. Game Caps Das gibt's ja gar nicht. Dann bleiben da drinnen, Podi. Da kommt einer links. Schild, lass ihn. Er sieht mich. Sieht er dich? Glaubst du? Ja, Komm doch nicht Sehr stark. Oben ist einer. Oben kommt der zweite. Hab ihn! Mit, mit uns. Mit uns. Den einen habe ich nochmal. mal. Ich bin da. Ich bin da. er ist hinter mir Er ist hinter mir! Was? ist das hinter mir? Wie kann ich das überleben? Das geht ja gar nicht, Mann. Ehrlich. Schau den Typen da an. Schau den da drüben an. Guck, schau den an. Der, was da steht. Ich auch. Ja, ich seh, ja, ich seh ihn. Ja, ich seh Danke fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Schaltet einer wieder, wenn es vorn ist. Ihm gibt wieder.